Was wünscht ihr euch für das kommende Jahr? Also für das kommende Event im nächsten Jahr? Ja, wie es Michael gerade schon angedeutet hat, will man ja auch versuchen, das Event immer noch besser zu machen, dass wir noch eins drauflegen, vielleicht noch interaktiver werden, vielleicht auch noch mehr die Teilnehmerzahl und vielleicht auch das einfach auch international zu gestalten. Ich glaube, das ist nochmal ein Anspruch auch für nächstes Jahr.